Willkommen zurück zu BITOPIA! In der letzten Folge haben wir diesen Flammenberg bestritten und äh, Nun wollen wir ja raus! die Rechts geht's raus! Und deshalb gehen wir hier rechts lang! Seems legit! Das Ge Essen gestern, Mann oh Mann! Ah, okay, ich dachte da kommt irgendwas cooles. Nee, es ist nur ein Bonbon. Hä? Bonbons sind nicht cool! Amongst ist was für kleine Kinder. Hä? Was war das denn? Ein Knurren. Ein lautes Knurren. Muss ein Hund sein oder eine ganze Meute? ich? das Knurren erinnert mich an. Cerberus, der die We Unterwelt bewacht. What? Was? Der hat unsere Gesichter? Moment. Das ist Young Mike, Miku und Danny. Die macht das Haus. ultra Ultrastreuer aktiviert. Nutze dieses mysteriöse Streuer, um einen Mi-Charakter stärker austeilen zu lassen. Ho, ho, ho, du wirst von Mal stärker. Mal also will ich dir neue Kraft schenken. Den Ultra-Streuer durch ihn können Mikrakter im Kampf härter austeilen. So hast du den Sieg, du, buchstäblich in der Hand. Ho, ho, ho. Ultra. Alle kriegen den Ultra. Let's go. <lacht> so? Kontrolle verloren. Direkt ein Bosskampf! Und vielleicht gewinnen wir sogar und die Warte, Warte, kriegen wir alle drei Gesichter zurück? Vielleicht sind die... nicht hier irgendwo... Alter! Ich kann gerade nur zugucken, ne? Ich kann nichts machen! Alle rasten komplett aus! Bäm, bäm, bäm! Aber wir machen richtig viel Damage dafür! Heilung! Juhu! mehr Okay, let's go. Wir verprügeln ihn komplett. Richtig really viel Damage. Alter, aua. Nein, Freddy! Freddy, steh auf, Bruder! Steh auf, Bruder! Ja, Freddy ist wieder normal, weil er gestorben ist. Oh, neue Technik. Fest mal. Fast fertig. Trum, trum, trum, trum, trum. Yay! Yay! Ihr beide kennt euch jetzt ein bisschen. Und könnt euch warnen. Bam. bam. Wir sind alle wieder normal. Jetzt kann ich mal den Megafeuer ausprobieren. Neue Technik! Der Mega-Feuer! Mega! -Feuer. Mega Bam. Man hat schon Damage gemacht. Ein bisschen mehr erwartet, aber hat schon Damage gemacht. Nice. Ich habe 100 erwartet, um ehrlich zu sein, aber nur 70. Nein! Da müsste es fast übergelaufen. Ey, wofür sie geht, hat irgendwas gegen Freddy. Und das war's. Dank. Yay! Berus. Der Herrscher der Unterwelt ist zerstört. Hehe, das wird morgen sicher noch wehtun. tun. Und nun, die Gesichter kehren nun zu unseren Freunden zurück. Blub. bam, bam, bam, bam, yeah. Papipo. Zack. Alle direkt wieder hier. Nice. Mike! Das ist gerettet! Wir sind dir mal schuldig! Stimmt. Das war nämlich alles kein Kinderspiel. Hoppla, ist irgendwas? Nein, nichts. Alles in Ordnung. Die anderen drei sind in der Burg des dunklen Fürsten. Ich kann zwar etwas angeschaut, aber lasst uns losziehen. Gemeinsam schaffen wir das. Gut, brechen wir auf. Wir drei gehen voraus. Bis später. <lacht> Danny bricht der dann zum Gasthaus auf. Uh! Damit wären sechs Helden gerettet. Ein Schlagkraft sollte es ja also nicht mangeln. Stimmt. Dann ist meine Arbeit hier getan. Den Rest überlasse ich dir. Viel Glück. Danke für all deine Hilfe. Was ein netter Typ. Der hat sich seinen Urlaub verdient. Jetzt, wie viele Leute haben wir jetzt hier? Sehr, sehr viele. Haben wir überhaupt Platz hier? Ihr kuschelt alle miteinander. Oh Gott, seht ihr die Tabelle? Oh Gott, die wird immer größer. Welchen Level hat er? 16. Teilen. Ja, das kennen wir schon. 18 hat noch nicht. Hier wird langsam richtig voll. Aber cool, dass wir die anderen jetzt wieder sehen. Und damit, jetzt würde ich tatsächlich auch die Charaktere ändern. Bam, bam, bam. Yeah. Okay, jetzt wird die Tabelle aber auch langsam unübersichtlich. Die kennen sich alle gar nicht. Oh. Machen wir das mal so. Ihr kennt euch, oder? Ja, ihr kennt euch natürlich. Kennt ihr euch. Zumindest ein bisschen kennen. Jeder so ein Level-Up kennen ist, glaube ich, wichtig, oder? Ich habe schon das Gefühl, ja. Einer muss jetzt äh, alleine, alleine chillen. Ich mache das Level up voll, damit ich weiß, was das da was das stand bei Bunny. Genau. Danny ist sauer auf mich? What? Warum ist denn die sauer so auf mich? Ah, und äh, ihr geht es äh, sauer auf Freddy. Naja. Hmm. Kennst Bunny nicht? Ihr kennt euch nicht. Und du bleibst am Pferd, weil. Genau. Und ich will alles haben. Dunkel Eisenfächer. Okay. So ein Eisenfächer muss er ja richtig reinhauen, ne? Benutzen wir den mal. <lacht> Herzchenuniform. <lacht> Ey, Freddy. Bro, alles okay mit dir? <lacht> Ganz gerne cute aussehen, wenn du cute aussehen willst. Ja, komm, schön in pink. Wunderbar. Perfekto. Wunderschön. Ein karo Dress. Ja, die ganze Zeit Erdbeer-Outfit hier. Jetzt will sie mal was anderes ausprobieren. Aber ich sage, es sieht gut aus tatsächlich. Ja, kannst du haben. Sieht ganz gut aus. Stimmt. Wie sieht's eigentlich mit Futter aus? Oh Gott. Nein. <lacht> Du hast ihn verschluckt? Das kann nicht gesund für dich sein. Oh, oh. <lacht> Wenn das im Magen explodiert. <lacht> ja, ganz okay. Höllen Hotdog. Ständchen, Ständchen. Salat, Mayonnaise und Ketchup runden das Aroma harmonisch ab. Ja, sehr nice. Okay. Habt ihr alle schon probiert. <lacht> Nur ich mag das. Okay. Nur die beiden mögen das. Das hast du nicht probiert?! Jetzt hast du es probiert. Hat jeder schon probiert. Das haben die beiden noch nicht probiert und die beiden auch noch nicht. Oh Gott, habe ich viele von den dorm -Mumien? Ja, genug auf jeden Fall, dass das jeder probieren kann. Irgendwer von euch, der das richtig gefällt? Gott. Komm schon, bitte. Ja! Yes! Super! Okay, das hat noch niemand gegessen. Fange ich an. Das ist ganz okay. Luba. Du hast es noch nicht getrunken. Nicht so. Okay. Du hast es noch nicht getrunken. Ganz gut. Okay. Und du hast noch nicht getrunken. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Das kannst du nicht mehr probieren. Probier du es aber dann mal. Du magst es. Das ist schön. Du kannst noch ein bisschen was essen. Du magst es. Okay. Okay, den Rest bauen wir uns für ein andermal auf. Schon zehn Minuten in der Folge. Wir sind noch nicht mal draus aus dem Berg. Wir haben nur den Bosskampf gemacht. Ah! Vielleicht muss man Leute auswählen und nicht mehr auswählen. Ja, dann nehmen wir jetzt äh, die neuen. Die neuen, die wir jetzt bekommen haben mit. Würde ich sagen. Ja. Fünf verschiedene Fächer! Yeah! Juhu! Oh, das ist ein Pläum. War das der mit der Essen gab oder welcher war das? Mjamm, ja doch, der mit Essen. Das ist unser Team! Wir haben eine. Äh, eine. Warte, äh, also ich seh's gerade nicht so. Für mich als Magier haben wir einen Supporter, einen äh, An Dieb halt, der alle angreift und dann halt Young Mike, der dann. Also mal alle angreift eigentlich. Ja. Sorry, by the way, falls man sehr viele Katzen im Video sehen sollte. Kann ich nicht ändern. Hi, Isaac. Wie geht's? Flammenberg, Gipfel. Wir sind nun. Da ist das Schloss. Wir sind nun am Finale, hoffentlich. Und da müssen die letzten drei Freunde sein. Auf geht's! Finalstimmung! Na, naja, noch nicht ganz. Wir sind noch nicht im Schloss drin. Wir sind noch außerhalb. Das muss die Burg des dunklen Fürsten sein. Ja, wo geht ihr hin? guckt einfach nach rechts. Da hinten ist die Burg, Leute. Auf zur Rettung unserer Freunde! Wir zeigen den dunklen Fürsten, was wir von ihm halten. Baaah! Dann bleibt die da hinten stehen. Cooler Katzin. <lacht> Schaut mal, wie Young Mike einfach sich bewegt. Das habe ich nie gesehen. LOL. Weil ich immer vorspule, sehe ich das gar nicht. LOL. Das fand ich schon lustig. Nicht schon als Schlaf. Explosion. Boom. Warum, warum ist Danny wieder böse? Kann er aufhören, böse zu sein, bitte. Und wie gesagt, sobald wir alle gerettet haben, werde ich meine ganzen Tickets aufbrauchen. Auf Screen. muss also schon das Fazit zeigen. Tausend Münzen! Außer sind Tickets von Norden, die wir noch nicht gesehen haben. Das ist frisch lecker. Isaac! <lacht> Kribi-Ribel, extra Grübel. Wer hat hier eigentlich die Heilung aufgedreht? Meine Klamotten sind schon völlig durchgeschwitzt. Vielleicht will ich mich besser, wenn ich einfach alles ausziehe. Ich sehe auch keiner, der da zuguckt. Würde zu Isaac tatsächlich passen. Also dann runter mit den Klamotten. Hä? Oh, du. Äh, Hallo, ha, ich bin Isaac, Forscher. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jemanden treffen würde. Zum unseres Wiedersehens. Hier ein toller Spruch. Geheimwege gilt aufzuspüren, dass sie aufzuschätzen führen. Das hat mein grünen Forscher gesagt. Bis also dann, man sieht dich. Okay. Cool. Super. Yay. yeah. Bam, bam, bam. halt ab, halt ab, halt ab, halt ab, halt Ja. Ja, ab, halt ich halt Ja. Bitte greifen nur noch mit dem Fisch an. Wunderschön. Wunderschön. Bienenkleid. Macho Dress. Junge, was? Ein Kleid mit so richtig krassen Muckis. What? Wenn es gefällt. Mir gefällt das persönlich nicht so wirklich. Habt ihr alle schon? nicht nee, du noch nicht. Alle also aus hier, beide. Okay. Zack. Und zack. Hat also das noch nie da? Nein. Die ganzen Hundekekse. Du warst noch nicht. für so ein riesiger Tisch das sein muss. Wer hat den denn bitte gebaut? Jetzt mal ehrlich, wer hat diesen Tisch gebaut? Das ist riesig. Kein Hunger mehr, ja. Ist jetzt nirgends alle nicht. Es explodiert mein Mund. Auch nicht so, auch nicht so. Ach, wow, die sind so selten, die Dinger. Und dann mag das keiner am Ende. Mies, na egal. Dann ist es halt so. Let's go. Wir drei, wir haben ein Abenteuer. Yeah, yeah, yeah. Ja, auf zu Tingel In seine Richtung. Da war da oben eine Kiste, die ich gerade gesehen habe. Dann glaube ich ein Da lang. Oder ist das noch... Äh, oder habe ich da... was? Ich, keine Ahnung. Der große Weise, Iwata, ist fort. Seitdem bin ich ganz niedergeschlagen. Es ist so einsam ohne ihn. Bah, wer braucht, schon, wer braucht den schon? Du hast doch mich. Deinen Bruder. Hm, genau, deshalb vermisse ich den großen Weisen, ja. <lacht> Sorry, Danny. <lacht> Kein Stress, Bro. Oh, damn, das sind wieder ganz viele Gegner, die wir fetten werden mit dem Fisch. Der macht Fisch, Fisch. Bam. Los, die Fisch. Nein, okay, schade. Mach den Misti und setz dreimal Fisch ein. Den Job wird niemand verstehen, aber ist mir egal. Neue Technik. Harmonie. Harmonie. Ärger ja, vorbei. Danke. Das ist super. Das ist sehr, sehr super. Ich glaube, ich weiß jetzt schon meine Top 5 Lieblingsklassen äh, in dem Spiel. Oh! Level für Danny! Level Up für Miku! Welche Level sind die eigentlich? Hab ich gleich nicht nachgeguckt. Und Level für Young Mike. Muss ich gleich mal nachschauen, welchen Level die sind. Da ah, habe ich voll vergessen. Kubelschinken, Sternchen, Sternchen. Aha. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Auf zum Schloss. Oh oh. Frische Brise. Bäm. Was macht der? Oh, der heilt sich. Yay. Kreißen. Hört sich an wie plaudergeil am krächzen. Nein, ich... Mein Stick driftet. Weil ich bedacht dachte, hier war das bestimmt nicht nochmal sehen, habe ich es euch rausgeschnitten. Gern geschehen. Und die sind ungefähr auf meinem Level, aber ein, so ein Level runter oder so. Ist okay. Solange sie alle über Level 10 sind, ist alles gut. Nein, fährt. Schlauben müsste reichen, das sind nur Bomben. Explodiert! Nein, du blödes. Ich bin aber auch so dumm, ne? Warum benutze ich einfach Steuerkreuz, so wie die letzten Folgen, wo es nicht gedriftet hat? Da hab ich immer Steuerkreuz benutzt. Das soll ich jetzt wieder tun? Warum habe ich? Ich weiß nicht, warum ich gewechselt habe. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht. Wie auch immer. Ja, alle wollten irgendwie was machen miteinander. Okay. Was denn? Mhm. Ich auch. Aha, okay. Wow. Habt euch kennengelernt? Ich wusste es doch. Was wusstest du doch? Hä? Was wusstest du doch? Okay, weird. Oh Gott, die ganzen Leute hier hin und her zu schieben ist ein bisschen nervig. Vor allem nur, weil das Pferd wieder leveln möchte. Aber kommt zwei Level, kann ich eigentlich nein zu sagen. Das ist halt ziemlich gut. Ich kenne alle. Bunny kennt M M M Miku noch nicht. Das müsste ich ändern. Das sind die Weifuß hier von dem ebenbild von Mike. Du kennst Young Mike noch nicht. Das müssen wir auch ändern. So. Ja, du kennst Young Mike auch noch nicht. Aber Danny auch noch nicht. Das heißt, dass du dich einfach mal mit äh, Danny ins Zimmer setzt. Aber warte, ich wollte mich noch. Einfach noch ah, warte. Ich wollte mich noch leveln hier. Ja. ja. Ja, ich wollte noch leveln. Silbergeschoss oder <lacht> Pizzaschein. Nein! Nein! Geh mir mit der Pizza aus dem Gesicht weg. weg damit! Nein! No! Wow. Mhm. Oh. Okay. Mhm. Machen wir weiter. Yeah. Doch da oben ist eine Kiste. Hä? Was? Hä? Wir können einfach. Hä? Was? Hä? Okay. <lacht> Physik, meine Damen und Herren. Physik. Funktioniert. Klar. Hä? Ist doch logisch, Mike. Hä? Viert ja. 4000. Klar. Normal. Wow. <lacht> Lächerlich. geht? Uh, das ist mir so egal. Ihr könnt alle wachen, was ihr wollt. Ja, ja. <lacht> was ist mit euch beiden? Wollt ihr wollt euch vertragen. Wie geht? das war gemein. Es tut mir leid, ich war gemein. Und du nachts auch. Das darf nicht sein. <lacht> Komm her. Danke, Freddy. Yay. Yeah. So, weg mit dir. So, und das fährt mir mit dir reden. Wollte ich wollte euch wieder hochleveln. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Yeah yeah, yeah, yeah, Nicht mein Level ab. Ist das gelohnt? Wer weiß. Komm, machen wir weiter. Oder wollt ihr was haben? Macho Dress. Komm, ich, ich habe jetzt wieder ein bisschen Geld bekommen. Das kann ich mal wieder ausgeben, ne? Silbergeschoss. Sollte stärker sein. Oh ja, und wie viel stärker das ist. Schön, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Was mit dir? Macho Dress. Ich glaube, das lohnt sich nicht, aber ich kaufe es trotzdem mal. Weil ein bisschen mehr Stats es auf jeden Fall haben wird. Doch, doch, eigentlich lohnt sich das schon. Das ist schon Plus 7. Schon ganz nett. Ja, okay. Machen wir weiter. <lacht> Die Kiste da einfach so in der Luft rum. Oh Mann, komm. Dingel, wo sind wir hier? Ich, ich bin nur in meinem Job. Kulaba, willst du einen Test machen? Es geht um Mie-Parade. Let's go! Du musst dir jede Menge Leute merken. Mal wieder. Ich weiß, dass du das nicht so gut kannst. Deshalb mache ich das gerne mal. Let's go! Alles klar. Start! Okay. go. Villager. Toriel. Uh, mhm. Mm mhm. Mm das sind sechs Leute. Sechs. Ja. Yay! Yeah, I did it, guys. I did it! Juhu! Das ist womöglich letzte Tingle-Quiz. Juhu, I did it. Yay. Yeah. So. Und das ist das Ende der Welt. Hier scrollt es nicht mehr weiter. Das ist die, hier ist die Burg des dunklen Fürsten. Ob da das Finale ist? Hoffentlich. Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge uns anschauen. Genau anschauen. <lacht> Sagt Young Mike, hast du einen Schlachtruf? Natürlich hat er das. Und zwar schreit er gerne rum. Ah! Ungefähr so hat sich das dann an. Genau. Und so bewegt er sich dann. Es ist ja dunkel. Es ist hier überall schon dunkel. Zeit zum Grillen. Oh, Schau, was ich gefunden habe. Wer möchte einmal kosten? Ja, probier doch. Tja. Und dann kam der Morgen. Yay. Nochmal noch einmal campen gegangen. Bevor wir uns dann in der nächsten Folge zum Schloss begeben. Mit drei weiteren Bananen. Yeah. Ah, und ein Gegner, bevor ich die Folge beenden kann. Okay. Die beiden Nullnummern noch. Die wollen noch nerven. Hau da ab. Boom! Bada bing, bada boom. Ihr seid beide tut! Nein, nein, nein, nicht. Pass auf! Yay! Juhu! Badaaa! Level 7. Krankenbesuch! Uiuiui! Ui, Was, wir sind jetzt Level 7 miteinander? Biku! What? Egal, ich verzeihe dir wegen dem Liebeslied. Bam, bam! Mh, da reicht doch eigentlich normaler Angriff. Bam. Nice. Ja, yeah, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr interessant, interessiert seid an der Story, dann seid doch auch beim nächsten Mal dabei. Bei Mythopia! Ich war mal. Haha! <lacht> Man kann nie völlig genug sein. Sie hat ein Geschenk und auch dir ein Lächeln. Jetzt um bin ich ein Äh, ja, danke. So, und jetzt noch kurz lesen, was das ja nicht war. Die zwei haben letzter Wunsch gelernt. Auch wenn du gefallen bist, kannst du kritisch getroffene Freunde heilen. Hä? LOL, okay, das ist geil. Alles klar.